Hallo, willkommen zu einem neuen Video in eigener Sache. Und zwar geht es diesmal darum, dass der gesetzliche Richter Dr. Markus Bühler am Amtsgericht Ulm, also der Richter, der für meine vier Kinder zuständig ist, unsere älteste Tochter in Suizidgedanken getrieben hat. Ich erzähle darüber. Gleich noch die Details. Zunächst wie immer erstmal der Überblick zu unserer Sache. Und zwar wird mir vorgeworfen, dass äh, ich unsere Kinder manipulieren würde äh, und ja nicht gar nicht bei beiden Eltern leben wollen. Und deshalb hat man ja uns aufgezwungen, dass die Kinder nur zwei Stunden, alle zwei Wochen mich sehen dürfen. Zumindest die drei, die jetzt noch bei der Mutter leben die älteste Tochter, die, um dies heute geht, die Suizidgedanken hatte wegen des Familienrichters Dr. Markus Bühler in Ulm. Diese älteste Tochter ist ja seit Mai 2019 bei mir. Die ist geflohen bei der Mutter. Und wenn ich euch jetzt erzähle, wieso sie geflohen ist und dass sie schon vor über zwei Jahren mal geflohen ist, dann werdet ihr verstehen, was da passiert. Und zwar war das Ganze so im... im April 2017 ist die älteste Tochter, die damals neun Jahre alt war, hat sich entschieden, bei mir zu leben und äh, hat dann nach, ich glaube, ein, zwei Wochen, die sie bei mir gelebt hat, habe ich mal mit ihr gesprochen und habe gesagt, du, wenn irgendwas ist, es dir irgendwie schlecht geht, irgendwas bei deiner Mama ist oder war, dann erzähl's mir. Ich habe ein offenes Ohr für dich. und dann meinte die alte älteste, damals neunjährige Tochter zu mir, Papa, was meinst du? Und dann sage ich, ja einfach, wenn jemand da was macht, was wo du denkst, es ist nicht gut für dich. Dann hat sie gesagt, es ist schon passiert. Da habe ich gesagt, was ist passiert? Und dann hat sie erzählt, dass im März 2017, also so ein, eineinhalb Monate, bevor sie zu mir geflohen ist, Sie die Oma mütterlicherseits ins Gesicht geschlagen hat, ähm, als die älteste Tochter nämlich, die da sich im Wohnzimmer bei der Mutter befand, wo auch diese Oma war, als sie da klargemacht hat, dass sie bei mir auch leben will, ja, dass ihr bei mir gefällt, da ist sie dann von ihrer Oma, also die Mutter, ihrer Mutter, so ins Gesicht geschlagen worden, dass sie starke Schmerzen hatte und weinen musste und auf ihr Zimmer geflohen ist. Und das hat mir also die älteste Tochter, die damals neun war, erzählt, so Mitte April 2017. Und wir hatten dann, also sie hat dann bei mir gelebt und wir hatten dann Ende Mai 2017 eine Verhandlung und der Richter wusste alles, mein damaliger Anwalt hat dem geschrieben, was auch meine älteste Tochter mir erzählt hat. Hat also über die Gewalt der Oma berichtet, die körperliche Gewalt. Nur das hat den Richter überhaupt nicht interessiert, den Herrn Dr. Markus Bühler, den wir hier auf seiner Website sehen. Der Herr Dr. Markus Bühler hat nämlich die damals neunjährige älteste Tochter von mir wieder zur Mutter zurückgeschickt. Und äh, ich habe das dann der ältesten Tochter nach der Gerichtsverhandlung erzählt, und die ist weinend zusammengebrochen und ist ungefähr 15 bis 20 Minuten auf dem Boden gelegen und hat gerufen, ich will nicht zurück, ich will nicht zurück, ich will nicht zu meiner Mama zurück, ich will nicht zurück. Und äh, das war sehr bestürzend, diese Situation. Sie hat sich dann danach beruhigt, hat noch bei der Mutter angerufen, hat gesagt, sie will bei mir bleiben. Die Mutter hat dann gesagt, dass sie zurück muss zur Mutter. Und als ich dann die damals neunjährige älteste Tochter am gleichen Tag ins Bett brachte, hat sie dann im Bett liegend zu mir gesagt, Papa, wolltest du auch schon mal nicht mehr leben? Und da bin ich dann natürlich sehr hellhörig geworden. Und ich habe sie dann beruhigt und ähm, habe dann am nächsten Tag sie zur Schule gebracht. Da war sie noch in der Grundschule in Munterkingen im Schulverbund dort und habe dann mit der Sozialarbeiterin dort geredet. Die hat gemeint, dass ich zur KJP Ulm, also der Kinder- und Jugendpsychologie und Psychiatrie, gehen soll, um das abklären zu lassen. Dann habe ich also die Tochter, die hat dann die Sozialarbeiterin aus der Klasse geholt. Dann sind wir da mit dem Zug damals hingefahren nach Ulm. Und äh, die Mutter war dann auch dort und dann saßen wir da zusammen mit dem Psychologen, das war der Herr Matthias Domhardt, wenn ich mich richtig erinnere, der dann ein Gespräch mit mir geführt und danach mit der Tochter und die hat im Grunde dasselbe erzählt wie ich, dass sie von der Oma mütterlicherseits ins Gesicht geschlagen wurde, dass das Gericht gesagt hat, sie soll zurück zur Mutter und dass sie aber eigentlich im Wechselmodell, also halbe halbe bei beiden Eltern leben will. Und sie hat auch gesagt, dass sie mich gefragt hat, ob äh, ich denn auch schon mal nicht leben wollte. Und der Psychologe hat dann eben, das konnte ich dann den Akten entnehmen, die ich später dann zugeschickt bekommen habe, festgestellt, dass sie Suizidgedanken hatte. Und dieser Psychologe, der Herr Matthias Domhardt, hat uns dann empfohlen, dass wir sofort zum Jugendamt gehen und diese Entscheidung des Herrn Dr. Markus Bühler rückgängig machen. Ich habe dann dem Psychologen noch erzählt, dass die älteste Tochter gar nicht gefragt wurde vom Richter. Und dann hat er gemeint, das war falsch. Und ich weiß heute, damals wusste ich das nicht, dass der Herr Dr. Markus Bühler sie hätte anhören müssen. Da wäre er dazu verpflichtet gewesen. Und auf jeden Fall hat dann meine Ex-Frau damals nicht zugestimmt, dass wir zum Jugendamt gehen. Und ich bin dann mit der Tochter zurück nach Hause, wo sie noch gelebt hat und muss sie dann, das war damals in den Pfingstferien, dann zurück zur Mutter geben. Ich konnte sie soweit psychisch stabilisieren und äh, ihr wieder Kraft auch vermitteln, dass sie das dann bei der Mutter hinbekommen hat, also keine Suizidgedanken mehr bekommen hat. Aber wie ihr alle wisst, ist sie dann ziemlich genau zwei Jahre später schlussendlich wieder zu mir geflohen und ist dann bei mir geblieben. Ähm, es geht ihr prima hier. Sie hat noch nie Suizidgedanken gehabt hier bei mir, dass sie weit, weit weg davon, sie ist aufgeblüht, sie äh, lebt hier selbstbestimmt, ist eine starke Persönlichkeit und der Herr Dr. Markus Bühler hat also damals vor nun über zwei Jahren zu verantworten, dass er meine damals neunjährige Tochter wieder zurück zur Mutter geschickt hat, die deshalb Suizidgedanken bekam und sie zwei Jahre später endlich wieder den Mut fasste, zu mir zu gehen und dann auch wirklich vor Gericht ganz klargestellt hat, sie will bei mir bleiben und auch dem Gericht erzählt hat, was alles in diesen zweieinhalb Jahren auch noch bei der Mutter war. Warum der Herr Dr. Markus Bühler trotz dieses Wissens von 2017 und auch der schriftlichen, klaren Feststellung des Psychologen, dass die älteste Tochter bei beiden Eltern leben will, weiterhin sie bei der Mutter belassen hat, ist mir ein Rätsel, was er da psychologisch an Druck und auch an Gewalt zu verantworten hat, die die Mutter und ihr Umfeld danach ja weiterhin verübt haben. Ähm, das muss noch ermittelt werden. Ich hoffe, dass da mal ein Gericht sich anschaut, was der Herr Dr. Markus Bühler da. Im Namen des Kindeswohls entschieden hat, was meiner Ansicht nach eine Kindeswohlgefährdung war. Danke fürs Zuschauen und wenn du über alle neuen Videos benachrichtigt werden willst, dann abonniere unseren Kanal, den Freifarm-Kanal auf YouTube, aktiviere die Glocke, damit du auch über jedes neue Video erfährst. Und falls du selber einen Fall hast, über den wir berichten sollen, dann schreib an info@freifarm.de. Und wir freuen uns über jede Spende, damit wir über noch mehr Fälle berichten können. Im uh, Abspann gibt es dann den Link, uh, der beschreibt, wie ihr spenden könnt. Nochmal danke fürs Zuschauen und tschüss.